Das ist so ein Schmuck, Alter immer. Wenn ihr was hört, wir gehen in den Schränken, ne? Simon? Dann geht jetzt in den Schrank, Digga. Und weitergehen. Ich spiel scheiß Spiel durch was. Kann nix. Das kann nix, da rennt durch. Es gibt keine Schränke, wenn jetzt ein Monster kommt oder den so. Wir sind durch. Da soll ja komm 1 vs 1 machen. Ein Raum hinten. Weil immer ein Raum hinten ist immer ein Schrank. Was ist doch? Oh Bierfass! Was brauchst du für arg? Wenn hier jetzt kommt, da haben wir Riesenprobleme. Kann man die Titel machen? Ich hab, äh, ich wo geht's gehen? weiter? Ich hab gerade, ich habe Hebel aufgemacht. Hoch. Da gibt's zwei Türen. Ja, ich habe gerade auch irgendwas aufgemacht. Wir gehen hoch. Ich habe Hebel betätigt. Ah, ich habe das gehen. hier aufgemacht. Okay. okay. Renn zurück. Ist es das? Nein. Ich habe ich... was. Für hab einen Fahrstuhl. Ich bin so. Er ist da. Oder auch nicht. Ich muss raus. Jungs, ihr seid, Jungs, ihr seid ohne mich gegangen. Hallo. So lange zu im Schrank bist dann irgendwas blutiges an die. Ja, ja, ja. Wir müssen ich weiter. Hat jemand Feuerzeug oder sonstiges? Ich geh einfach rein. Ja. Ich hab Feuerzeug. Ist Clown. Achso. Ich hör was. Ich bin tot. Nee, okay, so nicht tot. Warte. Ähm... Ähm... Dorot, ja? Ich bin tot auf dem Boden. Das bist nicht du. <lacht> bist du auch tot? Oh, ich glaube das... Ich glaube das bin ich. Nee, bin ich. ihr liegt beide oh, auf dem Boden. Okay, ne. Kann ich euch wiederbeleben? Ja. Okay, wir gucken dir jetzt zu. Mach ich, mach okay, wir ich. Kommen, wir, wir gucken den E-Sport dazu. Ich bin in 80 Sekunden wiederbelebt. Versteck dich. Nein. Das, ist, das muss man mit Robux bezahlen. Digga, da steht doch 10 Sekunden. Ich bin 100% sicher. Nein, die time to revive run out. Ich kann Ach so. Ach so, ja. Oh, ich ja. Oh, so was falsch geht. Ah, hier. da. Jungs, ist der wahre E-Sportler. der wahre e Also jetzt wird wahrscheinlich ein Monster kommen. Hast du das Er hat so der Wie ein Mafia-Boss, Simon? Also, ich würde mich verschicken. Ja, äh, ich stelle Ähm, ist er noch nicht so Simon. Oh, geil. Ja, ich geh einfach auf dem Bett schlafen. <lacht> <lacht> Ey, was das macht ihr? Bogen. Also Bogen. Ja so Hallo, schön, ist hier äh, jemand? Ey, tu doch nicht zu Buchen, Siehst du was oder ist es richtig dunkel bei dir? Bei uns ist es richtig dunkel. Was? Es ist ziemlich dunkel hier gewesen. Oh Also jetzt wirst du ein Monster anlocken. Weil dieses Blaulicht. Licht. Ich hab so aus. Ich geh weg. Ich spiele das Spiel Was war da? Da war irgendwie so ein Gummimonster. Was Ja, keine Ahnung was das war. Auf einmal, ich mach die Tür auf einmal und mach so. Die ja, komm hinter dir, Lucy! Oh, ah, da! Eine <lacht> Tür! Komm, ich wollte das so an, ich da jetzt gleich durch, Tür! Wenn der jetzt kommt, bin ich, glaube ich, mit Bissen am Arsch! Oh, Geld! Oh, Geld! Wie stolz! Coca-Cola! <lacht> Was ist das? Oh, ist das sonst Ist was? So? Okay, okay. Lucy ist einfach der beste Spieler von uns, <lacht> Digga. Ist so? Wie ich da habe, ein Gamer stirbt in real life, weil er sich erschreckt, weil er immer vorgeht. Ich gehe weit. Oh, ich habe Heal, Heal gefunden. Was hast du gefunden? Eine Bandage zum Healen. Geld Geld kann man, kann man sich was damit kaufen, überhaupt? Also ja, nach darum, stimmt ja. Raus, äh, okay. ja, komm. Oh, ist eine Schreibmaschine was machen. Du, was ist das? muss einen Schlüssel finden. Okay, viel Spaß. vor der Tür ist kein Schlüssel. Ey, ich will doch nur einen Schlüssel haben, ich auch kein Geld. Okay, für den äh, Döner brauche ich 100 Euro. Ja. Wie viel hast du? Die Tür äh, hat 50. kein Schloss. Lucy, die Türen haben kein Schloss, du kannst einfach durch. Oh, da ist doch eine Tür! Achso ach so, die da meinst du, so ja, viel, viel. Okay. Geld, weil nochmal. Ich habe sind 65 Euro, Alter. Mein Gott. Ich kann mir ein Milliliter Benzin leisten. Ey, wo ist denn hier bitte schon ein Stück? Die mei meistens hängen die an Wänden oder Bildern oder sowas. Die die haben, was da ist. Das hat. Da irgendwas macht. Oh, ich hab's gefunden. Oh. War doch in einem. War die Tür. Ich hab doch die Tür aufgemacht. Das war. Vor die erste. Achso, die. Oh, er macht Teebacken. Er teebackt. Geht aber links, oder? Ja, war noch so ein Kristall. What the fuck, ich hab'n Bock herausgebracht. So sieht's jetzt so aus, behind the Will da nicht rein? Du musst aber. Da ist ein Schrank. Geh nicht schon. Ich erwarte ein Zweck. Was, was. Oh! Hätte ich keinen Heal bekommen, ich wäre tot jetzt. Kriegst du Damage, wenn du im Schrank die ganze Zeit bist? Nein, ich habe einfach Damage bekommen. Das Teil ist an mir vorbeigegangen und hat mir einfach in die Fresse geschlagen. Durch im Schrank. Junge, oh, das, ist... das ist hier nichts für schwache Nerven. Oh. <lacht> ja. Oh, die Bandage. Gab, war die ein Bild von... Oh, Warum ist die Tür offen? Weil da gerade das Monster durchgelaufen ist, lustig. Das ist Nein. Alter, 130 Euro, Junge! Kann man bald 2ml äh, leisten. D ja, weiter war nur. Lustig, geh in den Schrank. Guck mal hoch ähm. also guck mal nach hinten, guck mal nach hinten Na, warte, warte, warte, bleib einfach so Guck, nein, zur anderen Seite, zur anderen Seite für dir Bleib genauso bleib genau Guck nach oben ein bisschen Danke, <lacht> <lacht> <you. Thank> <lacht> Da ist nichts. Beto schon nicht sterben ich mach das ja. Spiel alleine. Eigentlich für Zuschauen ist das Video geil, wenn ich auch dabei bin, aber. Da wenn du dich hier aufmachst, wenn du dich hier aufmachst, Dann wird kommt der ein Grußbund. Monster. Da liegt hier einer! Oh, oh, oh. Was ist das? da? Da stand grad nicht bei mir einer. Vor hinten! Oh, Digga, Lucy, den Glanzig. Ich mich jetzt schon weiter. an. Lucy, das Monster kommt. Lucy, das Monster kommt. Kein Schrank. Doch, da. Mensch, Bock mit. Okay, okay, okay. Kann ich kann nicht aus. Ich was, was passiert? Von hinten kam schon wieder ein Monster. Digga, bei mir war gar nichts. Das, das sehe ich nur ich. Ja. Oh, da ist noch ein Versuch. Was? Noch ein Troll kommt noch ein Teil. Ja, ich hoffe Simon ist. Oh, Simon, bist du da? Ja, sonst hätte er nicht gehabt. Ja, aber er hört uns nicht. Er es nicht. Was ist los, sie ist gestorben? Wenn jemand sagt, als CEO, nicht nach hinten drin oder nach der Seite, einfach laufen. Wo hat er gesagt, als CEO? Was, ja. also, wenn ich das einen Screenshot mache, geht der Videoclip weiter? Kann ich probieren? Äh, du musst ja nix an. Komm. Komm schon, Komm. du musst ja nichts an. Ich brauch fast den Funken, ey. Komm, bist du bist ja nach oben. Bist du nach oben? Genauso, genauso. so. Warte, du genau bleibst so. ja einfach. Alles okay. Also bist du nach oben, um? bist du nach oben, um? bist du nach oben. Um? du nach um? unten. <lacht> ein ganz bisschen. Nein, <lacht> das die nicht so. Also, okay, guck mich nachher einmal. Bist du bist nach oben, du kannst bisschen. Ja, genau so. Simon, du hast das ganze Pfand ruiniert. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal. los hier, komm. Hör auf, Simon. Du ruinierst das ganze Pfand Hör auf. Sein Gesicht, die... guck ein bisschen nach oben. Noch ein ganzes bisschen. Noch ein ganzes bisschen. Ja, genau so, genau so. So, danke, Bruder. Guck mal, ich, gucken, ich hab ein Spaß. Feuerzeug. Wenn du uns kriegst, ich seh's. Wenn du uns wenn du. Hat's. Also, Hat's. Nochmal auf. Vielleicht. Ich, äh, ich gehe vor. Ja. Es regnet ein bisschen. Ich hab' ganz gegriffen, skate genommen. Ge ich glaube es regnet ein bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, ein bisschen. Ich stell', dass er das sagt. Warte, also, wir wissen es. Das ist ein Hebel. Wo war der Hebel? Da war der Hebel, ich Ja, Hebel Lives Matter. Wir folgen ihm. Diesmal ist er woanders. Wieso? Ich habe Wieso hast du ihn gefunden? Ja. Wieso hast du ihn gefunden? Weil ich ihn gefunden habe. Und Die geht los, die einfach die komplette Map. Da erstmal rein, vielleicht ist hier was schon. Oh, da kannst du nicht rein. Ich muss weiter. Hm. Okay. Papier. Hä, ja, wo ist der hin? Ich glaube er ist da drin. Ja, da ist er drin. was ist da drin. hast du gewusst. Ich glaub schon mal gehen, ne? Ich glaub nicht dagegen. So gehen. Okay. okay. ich bin dran, tschüss. Und wie will ich hier? Versäglich. Was ist <lacht> überhaupt Lucy? Leben? Hey, wie hast du, Leben, ich <lacht> <lacht> <lacht> hey, du hast überlebt? Hier sind überall Schränke. So. Schränke Alter. Ich darf nicht so laut reden. Okay, wenn es hier jemand kommt, sind wir safe. Du kannst rauskommen, ne, Simon? Oh ja, ich komme. <lacht> <lacht> ja. Der. Hä, hey, lol, wie hat uns das überlegt? Hä, hey, er war im Schrank. Es gab drei Schränke öffnen. Was geht auf den Kopf? Es sind drei Schränke. Seht ihr das? das Wir sind drei Schränke. Wenn jetzt das, das Monster kommen sollte, es soll kommen. Tschüssi! Du rückst. <lacht> Haha! <lacht> <lacht> <Okay>. Haha! <lacht> Digga, sorry, Lucy. Oh, was ist hier. Katron, <lacht> Quarton, du kannst rauskommen, ne, Lucy? Lucy? <lacht> was ist ich <hier> da draußen? <lacht> Ich wieder einfach okay. weiter. Ach, ja, ein bisschen viel. <lacht> ja, ich glaube, wenn das Monster kommen sollte, wir sind hier sicher. Oh. Ich bin drin! Oh. Sind die alle drin? Ja. Es ist vor mir, es ist vor mir, ich bin nicht ruhig. Ich hab schon wieder damage bekommen. Ich hab... Wo siehst du, dein Leben? Das sieht man, wenn man ich darf nicht nach hinten. Ist er nicht? Ja, weil da wieder jemand als Sieg Ich kenne nichts. Er geht's zuerst. Er kann nicht durch, er kann nicht durch. Das Wasser wird kommen, ne? Dieser Tür? wird das nicht. Ich hab einen Kopf gehört. weiter nach vorne gelaufen hey, wo geht's denn? Ich bin ich so schnell? Ich bin Justin Bovell so Wieso bist du so schnell? Ich warte grad eben Laufe ich bei euch? Ich bin irgendwie, ich fühle mich wie wenn ich voll langsam wäre Ich hasse dich Wir gehen weiter kommt. hat da ein bisschen geflackert Er kommt was passiert? Oh mein Gott. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Was? Der kam fortfahren. Warte, ich war in so einem Raum. Wir waren alle so. da. Was passiert? Was ist du Ich, ich, ich glaube, hier war ein Schrank. Da war ein Schrank irgendwo wahrscheinlich. Play again, you must come run away from it. Whoever it may appear in front of you at any time. Komm noch mal, komm noch Eine Runde noch, wir, wir können noch eine Runde spielen. Oh, dann beende ich das Video. Das ist ein Neues hatten, oder? nee, ne, ich lasse so ein bis Morgen und dann uploade ich das. Wir können eigentlich ein Thumbnail hinzufügen. Weißt du was, du siehst? Falsche. <lacht> Wie bitte? Da fragst du den Falschen. Scheiße. Scheiße. Noch einmal. Diese Musik einfach, Digga. Okay, okay. Ich wollte hier... Ah, ihr wollt ein Zimmer? Ihr wollt ein Zimmer? Ja. Ja. ja hier, ich... ich... Mach für. Ah, okay, okay, Welche Nummer haben wir? Wahrscheinlich Nummer 1, ne? Ja, genau oder ich hab's. Ich, okay. ich glaube sie verfolgen uns. <lacht> Könnten sie hier rein äh, gehen, das ist gesund. Warte, guck mich ganz kurz an. Wie <lacht> hey, kannst du das machen? Was denn? Darfst du so nach rechts und links gucken? Warte, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Rechts hier? ihr? Links, oh, mal, Simon, ich glaube, ich bin hinter dir. So, hast du gefunden, gell? Ich hab mich erschrocken. <lacht> Ich hab'n Piss gehört! Ja, du, Was darfst du darfst nicht nach hinten schauen. Oder irgendwo hin. Du das ist für mich? Ja, mach den. Ja. Ja. <lacht> War das denn Ziel, um auch reinzugehen? Hört ihr das auch? Ey, Jungs. Hey! Ähm, seid ihr noch da? Ja. <lacht> ja, ich sag, ey Jungs. Lustig, bist du auch noch da? Ist es. Ist, ist ein Monster bei euch? Best Chance to look at new survivors. Es wird kommen, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Ich bin's gekommen. Oh mein Gott, das war so Liga. Nein. Wenn ihr, ja? Wenn jemand äh, seit in Schrank raus. Wirklich? Das ich sehe. Okay. Ey. Ey. Okay. Dann geht zuerst. Okay, okay. IC sagt, ich hab das DICU nicht in die nach vorne gucke. Sondern nach hinten, was auch Nee, wenn was ist das? du beim Schrank beim Schrank. Aber nicht. Ja, yeah, wenn du lässt, muss ich muss einfach gerade äh, auskommen. Was ist das? Oh man, hat sie ein Feuerzeug? Danke. Was war das? Es kommt! Es kommt! Ich bin drinnen! Hier ist kein Schrank! Geh einfach geradeaus! Geh einfach geradeaus! Oh mein Gott, was das? Hast du überlebt? Hä? Wie? Keine Schlüssel! Ah, oh, da muss er eher, eher gedrückt werden. Ja. Oh, kleiner Rückser. Oh, ich bin durch. Okay, nach links oder geradeaus? Geradeaus. Das war rein. Ja, du, sie ist schon vorgegangen. Okay, komm. weit. Ich hab's spinnen angeht. Ich hatte auch so Wieso bin ich so schnell? Kommt, jetzt kommt. Ich glaube, sie. Ich hab's. Geht's alle schon? Schrank. Ich liebe... Das wird... Simon, wo, äh, wo bist du, Lucy? Ich gehe rein. Oh mein Gott. Ich bin draußen. Lug zu dir? Kommt raus! Lucy, du auch! Wo ist Lucy? Weiß Lucy, ja, ich Lucy okay. bist du... Ich bin nicht mehr. Da ist ein blauer Ding. Wir gehen alle zu dritt. Es sind drei Dinge. Oh mein Gott! Rechts ist ein Auge, ja. Was? Wie, wann kommt diese Spinne immer? Zieh! so flackern. Ja, ja, das plackern ja, in den seitlich, Augen, ne? Seitlichen Augen, ja. die sind überall Augen. Ey, ich gehe nicht durch. Das ist. das ist auch mal. Nicht in die Augen. Es hm. klingt ganz gut. gestorben, wieso bist du ja, gestorben? das hat ICU gesagt und ich... Alter. Dort? Hallo, hört ihr nichts? tot? Verbindung verloren. Verbindung zum Server verloren. Okay Leute, das war das mit Video?